Willkommen bei einem neuen Film zum Zupfnoter. Es gibt ja sehr viele Musik, die man im Internet schon verfügbar hat, die man runterladen kann. Hier muss man die Copyright-Fragen beachten, aber das soll jetzt mal nicht unser Thema sein. Angenommen, wir haben Musik bereits in einem Musikprogramm, hier im -Core ebenfalls eine freie Anwendung, in der wir nun hier dieses Stück-Endchen von Taro sehen können. Und wenn wir das nun auf die Zupfnote, auf die Tischhafe bringen wollen, können wir dafür Zupfnote benutzen. Wir exportieren dazu diese Datei. Export. Ich speichere sie in meinen temporären Ordner. Und ich speichere sie im Music XML-Format. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht um XML oder Compressed Music XML, das ist Wurst. Wir nehmen Music XML-Format. Das kann so ziemlich jedes aktuelle Musikprogramm schreiben. Wenn ich das nun wegspeichere, dann kann ich hier im temporär Ordner irgendwo das Änchen von TARAU finden. Ja, wo haben wir es Hier haben wir das XML-File. Ich gehe zurück zum Zupfnoter und nehme dieses XML-File und werfe es in den Zupfnoter. Und schon habe ich Änchen von TARAU. Man sieht natürlich, dass hier ein, ein, einiges an Bedarf besteht, äh, das zu sanieren, dass es auf die Haufen passt etc. Das erste was wir tun ist oben an den, an den Überschriften. Hier hat der Autor der ursprünglichen Datei alles in den Titel geschrieben. Ich nehme hier den Copyright und das Endchen von Tower machen wir auch noch schöner. Und dann sieht es schon besser aus. Das Hochdeutsch können wir auch in die Copyright-Zeile packen. Und dann sieht es schon deutlich besser aus. wir können den Text hier hin und her schieben. Nur heißt das Ding nicht Simon Dach, sondern das ist auch noch eine copyright Zeile Das Stück hieß ja Enchen von Tarau. So, so sieht es etwa aus. Eigentlich ganz gut. Wir haben das Problem, das passt nicht auf die Harfe, weil wir hier praktisch um eine Note daneben liegen. Die ABC-Notation erlaubt es zu transponieren, indem ich schreibe I transpose 1. Jetzt habe ich zum einen Halbton nach oben geschoben. Es hat aber nicht gereicht. Ich muss offensichtlich um zwei, ich gebe gleich 3 Halbtöne. Also auch unglückliche Tonart 4. Die sieht doch überschaubar aus. Nehmen wir einfach mal die hier. Mit den 4 Hafen. Mit den vier Schritten geht es noch, nur haben wir jetzt hier oben ein Problem mit dem Titel. Das heißt, die Legende schieben wir jetzt einfach mal hier, hierher zum Beispiel. Denn es gefällt mir noch nicht diese Wiederholungslinie, die hier abspringt. Das haben wir schon mal gehabt. Wir drücken auf Steuerung und Leertaste und wählen den Go-To. Target brauchen wir nicht, aber ich möchte mit dem Ding um sieben Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir nehmen 8 Tonschritte nach rechts gehen. Und dann habe ich hier eine schöne Sprunglinie, ja, die können wir sogar noch weiter rausfahren. Also nehmen wir 11 Halbtonschritte. Das war vermutlich jetzt zu viel, war genau einer zu viel, nehmen wir 10 Halbtonschritte. Und damit habe ich jetzt die, den ersten Teil behoben, die zweite sieht eigentlich schon ganz gut aus, aber ich könnte euch trotz allem sagen, ich fahre hier, ich gehe hier mit dem GoTo, das geht weg, minus 3, wenn ich einfach mit der Linie nach links fahren möchte, oder also minus 2 müsste auch reichen, Und jetzt habe ich hier die Sprunglinie, geht es links vorbei. So sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ich gehe mal auf die Perspektive und schauen wir die kompletten Noten an. Das sieht jetzt eigentlich schon ganz passabel aus. Kann man so drucken. Ändchen von Tarau wäre fertig. Man muss allerdings darauf achten, dass man hier auch die äh, die richtige äh, Nummer nimmt. Ich nehme mal 998 und man muss also sagen, unter welchem Name, Dateinamen er es abspeichern soll. 998 von Taro. Das ist wichtig, hier den die, die nur mit einzugeben, wenn man das Stück im Tufnode erzeugt, wird, diese, wird dieser Eintrag automatisch generiert, wenn man das so reinlädt, muss man ihn von Hand machen, mit Speichern, kriege ich nun das Ding sehr schön abgespeichert, man sieht, er hat hier ein Taro abgelegt, äh, ja. ich kann es übrigens auch spielen, lassen Sie es uns nochmal spielen, damit man sieht, wie es aussieht. Ja, ist ja recht äh, später, machen wir das. Diese nervige Software morgen erinnern. Play. Damit kann man sich Musik erschließen, die im Internet verfügbar ist. Muss nicht alles selber eintippen. Wie gesagt, es könnte hier Schwierigkeiten mit den Copyrights geben, aber solange man das für den Privatgebrauch macht, denke ich, wird es keine Schwierigkeiten sein. Soweit mal weiteres in einem nächsten Film.